Ein besseres Ganzkörpertraining kannst du eigentlich kaum bekommen. Du willst stark sein und nicht einfach nur Posermuskeln mit dir rumtragen? Du willst möglichst viel Fett verbrennen, am besten in einer Übung schon? Genau für beides ist Heavy Carry, sprich schweres Tragen, für dich genau das Richtige. Aber bisher nutzt kaum jemand diesen Effekt oder nutzt überhaupt diese Übung. Warum? Viele verharren sehr auf ihren einseitigen Trainingsplänen, und implementieren relativ wenig Neues hinein. Warum es aus meiner Sicht, aber auch aus der Sicht von den hoch angesehensten Functional Trainern ein absolutes Muss ist, diese Übung zu implementieren für deinen Trainingsplan, siehst du jetzt. Es gibt kaum et etwas Vergleichbares, um deinen Körper so ganzheitlich zu trainieren, von Kopf bis Fuß, wie durch schweres Tragen, um dort ganzheitlich eine Stabilität aufzubauen. Effekt ist, du wirst hochwertige Kraft aufbauen. Was meine ich mit hochwertig? Hochwertig im Sinne von, du wirst nicht einfach nur mehr Gewicht bei einem Gerät, bei einem Trainingsgerät bewegen können, sondern du wirst diese Kraft auch nutzen können in deinem Alltag. Das heißt, du wirst beispielsweise bei Umzügen besser helfen können und dir werden zum Beispiel Wasserkästen, wirst du viel leichter hochheben können und du wirst es auch nutzen können für dein Training. Du wirst es zum Beispiel merken bei Übungen wie Kreuzheben. Auf einmal fällt dir das viel leichter. Natürlich auch, weil deine Griffkraft stärker sein wird, aber vor allem auch, weil deine, deine Körpermitte stark sein wird. Spätestens durch Einzugs des Functional Trainings ist der Begriff Core Training ja vollkommen platziert bei uns. Und das völlig zu Recht, weil das Functional Training hat die Körpermitte mit in den Blick genommen, in den Fokus genommen und genau darauf kommt es oftmals an. Und genau das wird bei schweren Tagen eben perfekt trainiert, dass der Körper stabilisiert wird in der Körpermitte, weil dafür ist die Körpermitte eigentlich hauptsächlich da und ganz, ganz bestimmt nicht für 1000 Crunches. Und für alle, die schmerzfrei werden wollen oder es bleiben wollen, für die ist natürlich neben einer guten Beweglichkeit und einer guten Mobility ist natürlich eine gute Stabilität absolut wichtig. Und das kriegst du hin durch funktionelles Training, und was gibt es Funktionelleres als schweres Tragen? Von daher, probier die Übung aus. Ich habe es auch gemacht und habe sehr davon profitiert. Deswegen probier auch du es und sag mir, wie es war. Schreib es mir gerne in die Kommentare. Vielleicht hast du es schon gemacht und vielleicht machst du jetzt die Erfahrung und kannst mir berichten. Viel Spaß!